Man muss ja fast schon sagen, dass es leider noch immer die Digitalisierung ist, die noch nicht so vorangeschritten ist, wie man sich das wünscht und wie wir es auch bräuchten, um allein diesen wirtschaftlichen Druck auszugleichen. Die DPA unterstützt uns dahingehend, dass wir uns wirklich aufs Regionale und Lokale konzentrieren können, was unser Alleinstellungsmerkmal ist. Und ähm, die überregionalen Dinge, also National und International, bekommen wir von der DPA. Und da fällt uns natürlich schon mal ein gewisser Stein vom Herzen, weil wir uns wirklich eben auf die Dinge konzentrieren können, die wir am besten können. Also das sind mehrere Apps, natürlich WhatsApp und, und Facebook, aber auch Twitter. Da kann man ganz schön viele Themenanregungen bekommen Na, und natürlich auch die eigenen Apps. Das ist die Frankenpost, das ist in Südthüringen.de, aber auch Kurier, die Kurier-App und die App von der Neuen Presse in Coburg. Denn man muss ja gucken, was die eigenen Publikationen machen und wie es ankommt. Das auf jeden Fall sind wichtige Apps.